Feka, The Unkill Label Demon King. Lee Feka sang hue Corin. Korean. 7. Mai 1996 in Seoul, ist ein professioneller südkoreanischer E-Sportler im Computerspiel League of Legends Er spielt für das Team von SK Telekom T1 auf der Miglane-Position. Er gilt als weltbester League of Legends-Spieler Hintergrund Blick auf Legends ist ein 2009 veröffentlichtes PC-Spiel aus dem MOBA-Genre, das im Modus 5 gegen 5 gespielt wird Nachdem es 2011 auch in Südkorea erschien, erlangte es dort in kurzer Zeit sehr große Beliebtheit, ähnlich wie rund eine Dekade zuvor Starcraft, droht war Anfang 2012 startete die auf dem Sender on übertragene Turnierserie Orange Champions, bei der in zwei bis drei Saisons pro Jahr ein Gesamtpreisgeld im jeweils sechsstelligen Eurobereich euro bereich ausgeschüttet wird. SK Telekom T1, das Werksteam des koreanischen Telekommunikationsanbieters SK Telekom, nahm im Dezember 2012 ihr erstes League-of-Legends-Team unter Vertrag Zwei Monate später wurde ein zweites Team mit nifeka sang Hyeok auf der Midlane-Position verpflichtet, das fortan unter dem Namen SK Telekom T1-2 an den Start ging Zuvor war Feka noch in keinem professionellen Team aktiv. Beide Teams von t 1 qualifizierten sich für die Frühlingssaison 2013 von Oggel Champions, wobei das zweite Team um Feka mit dem dritten Platz besser als das Hauptteam abschnitt und ein Preisgeld von umgerechnet etwa 16. 500 Euro gewann Wenig später wurde aus SKT12 1 2 das neue Hauptteam von SK Telekom d 1 In der folgenden Sommersaison konnte das Team um Feka das Turnier und um 54.000 Euro Preisgeld gewinnen, wobei Feka als bester Meglaner und bester Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, was ihm zusammen ein zusätzliches persönliches Preisgeld von umgerechnet knapp 8. 0,00 Euro einbrachte. Im Herbst konnte das Team auch an der Reihe Season 3 World Championship, mit einem Gesamtpreisgeld von etwas mehr als 2 Millionen US-Dollar das bis dahin zweithöchst dotierte E-Sport-Turnier aller Zeiten, teilnehmen und ging dort als Mitfavorit an den Start Dem Team um Feka gelang der Einzug ins Finale, wo es auf das chinesische Team Royal Club Bang zu traf. Im ausverkauften Staples Center und vor mehreren Millionen Livestream-Zuschauern gewann skt 1 deutlich mit 3 zu 0 und somit dem Hauptpreis in Höhe von einer Million Dollar. Ende des Jahres 2013 erhielt Faker zahlreiche Auszeichnungen als bester LOL-Spieler des Jahres. Das Portal onGamers.com kürte ihn sogar zum besten E-Sportler 2013. In der Augenwintersaison 2013-14 setzte das Team, inzwischen unter dem Namen SKTT1K Starten, seine Siegesserie fort und gewann das Turnier ohne Mapverlust, 15-0. Finalgegner war das Team Samsung Galaxy Ozone. Erneut gewann Faker die Auszeichnungen für den wertvollsten Spieler, MVP, und den besten Midlaner. Punkt Bei der anschließenden Open-Saison im Frühling 2014 überstand das Team bereits die Gruppenphase nur knapp und schied im Viertelfinale gegen Samsung Galaxy Osun mit 1 zu 3 aus. Im Obersaal 2014 scheiterte SK Telekom T1 erneut gegen das inzwischen in Samsung Galaxy weit umbenannte Team durch eine 1-3 Niederlage im Viertelfinale. Als viertplatziertes Team der koreanischen Vorausscheidung verpasste das Team die Qualifikation für die Season 4 Weltmeisterschaft. Zu Beginn des Jahres 2015 zeigte sich SK Telekom T1 mit veränderter Aufstellung wieder in besserer Form und gewann die Orgen-Frühlingssaison. Im Finale kam Feka dabei allerdings nicht zum Einsatz. Beim anschließenden reit mit Season Invitational unterlag das Team dem chinesischen Meister Edward Gaming im Finale mit 2 zu 3. Die Sommersaison der südkoreanischen Profiliga gewann SK Telekom T1 dafür wieder, diesmal durch einen 3-0-Finalsieg über KT Rolster Feka wurde dabei zum dritten Mal in seiner Karriere mit dem MVB-Titel geehrt bei der Weltmeisterschaft gelangte SK Telekom T1 mit Feka ohne Mapverlust ins Finale, wo das Team in der Mercedes-Benz Arena Berlin mit 3 zu 1 gegen die q gewann. Bei der Riot-Weltmeisterschaft 2017 kam Feka ins Finale und verlor mit seinem Team SK Telekom T1 0 zu 3 gegen Samsung Galaxy Nach dem letzten Spiel brach er aufgrund des Verlustes in Tränen aus. Spielstil. Kommentatoren heben besonders Fakers großen Champion-Pool heraus In League of Legends wählen alle Spieler vor der Partie einen aus über 130 Champions mit individuellen Fähigkeiten und Attributen aus, den sie dann im Spiel steuern Während manche Profispieler nur wenige Champions auf höchstem Niveau beherrschen oder einen bestimmten Spielstil bevorzugen, spielt Faker variabel und kann sich den Gegnern bzw. der Spielsituation gut anpassen. Darüber hinaus gilt er als Spieler ohne signifikante Schwachstellen in den für das Spiel wichtigen Bereichen wie Mapübersicht, übersicht Teamfights, learning -Phase und Farmen.